Willkommen zu meinem Sanctuary, Grandmaster. Ich bin Evelyn, die goddess der light Zu Beginn, choose your deine dominante Hand. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Shadow Legend. Das Spiel ist heute veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es noch nicht veröffentlicht, weil das ganze Spiel hier unter einer NDA stand. Ich durfte also nichts veröffentlichen. Ja, das ist ein richtig geiles Rollenspiel, das werdet ihr gleich sehen. Ich fange jetzt hier nochmal komplett von vorne an, um euch mal alles zu zeigen, wie geil das aufgebaut ist, wie alles funktioniert und so weiter. Ja, wenn ihr das jetzt schaut, das Video, und euch gefällt das Gameplay nachher, dann äh, kauft das Spiel auf jeden Fall. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Jetzt fangen wir aber erstmal hier an. Ich soll jetzt hier meine, meine Hand, ob ich Links- oder Rechtshänder bin, angeben. Rechtshänder. Das liegt Troshi so Was sehr. Ja, ich bevorzuge Locomotion. Wer mag schon das hier? Also Locomotion. Ha! Klappt auch ganz gut. Das hier ist mein Inventar. All gold coins you collect on your quest will tally on your right hand and your health can be found on your left. Try collecting all the items in front of you. Now, open your inventory from around your belt and use the potion to fully heal yourself before approaching. Jetzt habe ich das falsch aufgebaut. Einen Augenblick. So, man hat hier die Truhe, das ist das Inventar, kann man überall hinstellen Dann sieht man äh, was man hier drin hat. Echt cool aufgebaut. Ja, wir sollen jetzt hier unseren Heiltrank nehmen, weil hier ist die Anzeige, 50% haben wir nur, also trinken wir mal. Lecker! Das Spiel hat noch ein ja, kleines Gimmick, würde ich sagen. Man kann, wenn man Cortana aktiviert hat die Texte, die man hier nachher sieht, die man den Leuten antworten kann, kann man selber sprechen. Leider ist alles auf Englisch. Mein Englisch ist auch nicht wirklich sehr gut und ich habe auch mit ein paar Texten Probleme gehabt. Ich habe mal so eine halbe Stunde reingeguckt und ja, alles konnte ich nicht wirklich übersetzen, aber es ist eigentlich alles relativ klar, was hier passiert. Von daher kann man davon erstmal absehen, wenn hier später nochmal eine deutsche Sprachausgabe oder so reinkommt, wäre es natürlich fantastisch. Aber ihr seht ja selber, das Spiel ist Echt genial gemacht. Also, ich finde alleine hier diese Kapelle schon mega. Ja, fangen wir mal an. Ja, wir starten einfach mal das Game. Da tut sich was. Hallo! Grandmaster, though you are powerful and have conquered all of the challenges in your world you will soon find a threat beyond your reckoning by the hand of the unspoken shadows this world will fall your knights stand by you in this darkness but even they will be devoured war ich das jetzt oder no grave shall be dug and no crypt shall be laid for these unfortunate souls their unkindled corpses rise to power the army of the undead and death there only with the strength and skill to save your people and with my aid you can stand against these shadows from beyond quickly ready your sword and take this use the torch to recover the souls of the fallen and bring light to the darkness that threatens us all okay. for you are the one true hope Grand Master hier sollen wir die Seelen nachher befreien, wenn wir die gekillt haben. Wow. Try blocking the enemy's attacks with your Also einfach Tor hin und her schlagen nützt dir nichts. Die parieren ganz gut. Also desto härter ich schlage, desto mehr Schadenspunkte mache ich. Na, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt wird uns angezeigt, dass wir hier die Arme abschlagen können. Ach, Junge. Wie das? Und jetzt Junge! Du siehst nicht mehr ganz frisch aus. Ja, wir haben den Gegner besiegt. Mit unserer Fackel können wir jetzt das Herz hier einnehmen oder die Seele. Okay. Ja, ich bin alright. Ja Leute, wir sind auf einmal hier gelandet. Nachdem wir äh, diese Seele eingenommen haben. Mit unserem Stab hier. Wir sehen auch hier eine Eins nehmen wir dreimal die Goldstücke mit. A book on the Gods of Honoria. It reads: Evelyn, the divine goddess, shines her torch of light upon this world. Her light bestows us with warmth, Okay, also hier ist die Göttin des Lichts und hier der Gott der Dunkelheit. Oh, das sieht so genial aus. gehen okay, wir mal erstmal hier ein bisschen rum. Check your progress by opening the start menu. Ja, ja. So. So, das sind Runen. Die äh, geben uns irgendwelche Kräfte. Ich weiß noch nicht so ganz genau was. Aber die müssen wir auf jeden Fall einsammeln. A book on the Runes of Power. It reads... These Runen of cosmological power enable the bearer to wield more powerful weaponry. Even some. Okay. Ja, die Runen müssen wir auf jeden Fall einsammeln. So, wir können auch klettern. Das funktioniert auch echt, echt genial. So, wie wir hier sehen. Liegen da überall noch Sachen. Hier kann ich mich, glaube ich, auch hochziehen. Ja. So, dann bin ich auf dem Dachbalken. schon mit unten <lacht> Warte, ich muss mich mal kurz zur kamera drehen so ich suche mal kurz also ah, geht es besser okay jetzt können wir die sachen hier einsammeln so das mache ich auch mal kurz ich werde das wahrscheinlich dann auch überspringen damit es nicht zu so lange dauert für euch so, hier liegen auch Schlüssel, die kann man einsammeln. Oder nicht? Doch, okay. So, jetzt brauchen wir nämlich schon den Schlüssel, habe ich mir gerade schon irgendwie gedacht. Können wir den aus also in den Inventar holen. Aufschließen. with strength. Wie gesagt, ihr müsst echt immer alles absuchen, weil. Ähm, der super viel versteckt ist wir können auch Schubladen öffnen und äh, man braucht wahrscheinlich nachher echt äh, diese Goldmünzen und Kelche. jetzt zeige ich euch mal noch was cooles was man machen kann das hat mich so tierisch an an Gothic erinnert an Gothic 2 da konnte man ja auch äh, Schwerter schmieden so, jetzt haben wir hier so ein verkrüppeltes Schwert jetzt gehen wir mal zum Amboss Und schon ist es gerade. Nochmal hitzen. Ich weiß nicht wie was das jetzt ist, da probieren wir es nochmal aus. Und abkühlen. So, jetzt kommen wir noch zum Schleifstein. Wo war er, wo war er? Da. Und das konnte man bei Gostek ja auch machen. Man halt immer Punkte geschrieben dafür. Wie ihr seht, ist ja auch. Echt genial. So, tragen wir mal kurz hier noch ein paar Münzen ein. Truhen nicht vergessen. Kann ich da eigentlich auch hinnehmen, die Schild? das Schild? Ne, das kann ich nicht nehmen. Aber wir können uns hier alle, alle Waffen aussuchen, die es so gibt. Das funktioniert echt alles so gut. Echt genial. Gucken wir mal ganz kurz oben, ob da noch irgendwas ist. Nee, hier haben wir alles eingenommen, glaube ich. Hier ist, noch, hier ist noch Gold. Jetzt gehen wir mal zu dem Kamerad hier. Ganz kurz schauen, wo ich bin. So. So, und wir haben es jetzt. Wir können dieses, äh, Dia diesen Dialog äh, laut aussprechen oder man kann ihn einfach mit der Hand greifen. Aber zum Testen versuche ich das jetzt mal. Ich hoffe, es klappt, weil manchmal äh, setzt Windows dann mein, mein Mikrofon um und das funktioniert nicht. Sorry, Samson. I must have been lost in thought. Seht ihr, das klappt nicht. Ich hab's Beim letzten Mal hat es echt geklappt. Ich versuche es nochmal. Sorry, Samson. I must have been lost in thought. Scheinbar hat Windows wieder gedacht, okay, ich muss das Mikrofon nochmal umsetzen. Deshalb greife ich es jetzt. Aber es klappt auf jeden Fall. Ich habe es schon probiert. Ist ein nettes Gimmick. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. In Deutsch wäre es natürlich nochmal besser, wenn man das dann wirklich sprechen kann. Aber ja, man hat hier vorgefertigte Texte und bringt das jetzt mehr Immersion, wenn ich die einfach vorlese. Wenn ich mich jetzt wirklich mit diesem Typ hier unterhalten könnte, das, das wäre genial. Aber... Soweit sind wir noch nicht, dass die KI so so gut ist. Von daher müssen wir damit zurechtkommen. Ich werde es aber einfach den Text greifen. Also es war gerade ein Traum scheinbar, den wir eben in dieser Kapelle hatten. It was nothing, to worry about, my good friend. nothing at all. This darkness creeps into our world, Was gut. The darkness, also the darkness, will all here here. I hadn't any idea that something could strike fear into the heart of you. I presume your dream was of the undead knights invading our realm? Yes, and I must put a stop to these attacks. But the enemies of the darkness elude me. How does a mere mortal slay the beasts from a world beyond? Hmm. That is exactly why I requested your presence. From the titanous shards of the fallen enemy's weapons, I have forged you a great sword that our Templar priest believes oh, can separate their very soul from these creatures' flesh. As I have learned, mortal weapons are of no use in the battle against this darkness. and these weapons you speak of immediately ja was nehmen wir. ich will jetzt nicht alles jeden text hier übersetzen und, uh, und so weiter weil es wird uns den ramen sprengen würde ich sagen deshalb kürzen wir das so ein We bisschen ab there is so much to these beings and there is so much more to fear i can only hope this sword will serve you well grandmaster The Danke, Samson. This is a fine blade. I will be on my way soon enough. Ja. Jetzt haben wir sogar einen Cut verpasst im armen Kerl. So Vorsicht, wo ich jetzt hier damit äh, hinhaue. Jetzt versuchen wir mal, ob, ob wir das auch noch mal irgendwie ja, jetzt versuchen wir versuchen mal, ob wir es schmieden können noch mal oder verbessern können. Halten einfach meine Glut. Okay, das wird nicht, nicht heiß. Also können wir das schon mal nicht mehr neu schmieden, aber vielleicht schleifen. Wenn es das ein paar Bonuspunkte bringt. Jawohl. Ja, cool. Das hat auf jeden Fall geklappt. So, haben wir jetzt alle Truhen und so geöffnet hier. Ja, Schublade ist leer. Hier, äh, also hier gibt es auch Rätsel. Und da ist noch was. Wir sind auch glaube ich nicht so einfach. Jetzt hauen wir mal hier was. Ah. Wow. Also wir sind leicht angetrunken. Ich weiß auch nicht inwieweit hier dieses Schmieden nochmal irgendwie was bringt. Ob es wirklich nur ein nettes Gimmick ist oder ob das nachher wirklich erforderlich sein wird. Ich finde es auf jeden Fall echt cool und wäre wär geil wenn man hier seine Waffen echt immer wieder verbessern könnte. Okay, gehen wir mal raus. Wow. Ich hab's ja schon mal gesehen, aber trotzdem bin ich echt noch begeistert. of your stepgrandmaster. Jetzt zeige ich euch noch mal hier was Nettes. Kann man sich schön Fleisch braten. Bringt wahrscheinlich dann auch Heilung. So, hier ist noch eine Truhe. Checken wir direkt mal. Wenigstens wird man hier jetzt nicht direkt als Dieb oder so beschimpft. Hier irgendwas. Ha. Also 22 scheint der größte Schaden zu sein, den man mit dem Schwert jetzt hier machen kann. mal oh, Madeline, Karotten. Hallo. Hallo. Ist schön. Ja, fein. Das willst du nicht mehr, oder was? Ich kann die auch essen. <lacht> Komm, kriegst du noch was. <lacht> okay, was ist denn hier mit. Ah, warte mal. Erst die Truhe. Bevor wir jetzt mit dem hier hantieren. Ha, der Pfeife. Hallo. Good day, Grandmaster. Hey, ruhig. <laughs> Be nice, Phoenix. Good day, Dorian. Any message from the Eagles this morning? <laughs> None, sir. The last we received was of the attack at Fallen Oak Harbor a few days back. It has been very quiet of late. Okay, seit lange ruhig. Es wurde vor ein paar Tagen noch irgendwo eine Stadt angegriffen. No news is good, good news. <lacht> yeah. Could I trouble you to send a message of your own, where we will send for me if you should hear any news? <lacht> das mal. Yes, certainly. What should I send and to whom should I send it? Du sollst was für mich schicken und ich erkläre jetzt warum er das schicken soll. Okay, er soll den Priestern erklären, dass ich eine Vision hatte von dieser, dieser Göttin und äh, dass ich in diese Schattenwelt muss. You have spoken to Evelyn in a dream. The high yeah. Priest will be overjoyed with such news. Did you hear that Phoenix? Phoenix, ah Junge, fly my friend. Fly, fly my friend. Way, Grandmaster? Okay, Weiter geht's. So, hier klauen wir mal die Opfergaben für die Göttin. Okay, da ist eine Rune, also wir sehen hier überall Runen, da oben ist eine Rune. Da Und also die muss man dann irgendwie versuchen zu kriegen. Hier ist ein Stock und ein Hundeknochen. Ich zeige ich euch gleich. Hier versteckt sich irgendwo mein kleiner Hund. So, was ist denn hier unser kleiner Hund? Ah, der kommt schon gleich. Noch eine Rune. So, jetzt zeige ich euch den Bogen. Grandmaster, care to display your talents on the range. Samson has left me an extra bow and some new arrows for us to try out. Okay, wir können jetzt hier den Bogen nehmen. Grandmaster, grab an arrow auf your back. Also, so ist wahrscheinlich eher richtig, aber ich schieße so ungern, deshalb mache ich das so. Ich kann so besser zielen. Fine shots. Nice hits. Also die Bogenphysik, genau wie bei Indes, echt sehr gut gelungen. Grandmaster, your bow can be retrieved again by grabbing it off your back. Ne, ja, Bow, Bow Aim Assist brauchen wir nicht. Das klappt eigentlich so schon ganz gut. Bullseye. Bullseye. Ja, okay. Jetzt haben wir unseren unseren Bogen schon. Ach, da ist der kleine Hund. Na du, hi. Ja, feiner Hund. Ja, wo ist der Feine? Ja, wo ist der Feine? Ja, hol das Wo Hol das Stöckchen. Echt nett gemacht. Ob der nachher unser Begleiter wird, weiß ich nicht. Aber der bringt den jetzt auch noch schön. Ja, hast du fein gemacht. Ja. <lacht> Wenn ich den Streichholz vibriert der Controller so ein bisschen. So, jetzt müssen wir den aber jetzt auch gleich einen Hundeknochen geben. Ja, hast du fein gemacht, Junge. Ja, hier. Oh, ist auch zufrieden. Ja, wie alle Hunde, jetzt lässt er einfach nicht mehr locker. <lacht> so, hey, Kletter mal hier mal drauf. Oh! Oh, ein Wagenrad. So, jetzt seht ihr seht ja da oben die Dinger, da kommen wir echt nicht ran. Deshalb nehmen wir uns mal unseren Bogen. Alles ah, schon schwieriger zu treffen. Ah, den, den habe ich doch gerade getroffen, oder? Vielleicht müssen wir einfach näher rangehen. Ja! Ah, da fällt es runter. Zack. Und ich springe jetzt auch einfach hier runter. Ah, ein guter Schlag. Macht weiter. So, oh, hier ja, haben wir noch ein Pferd. Ja, du kriegst auch was. Halt. Ich kann euch ja nicht hungern lassen. So, hat jetzt was von Assassin's Creed hier. Aber sehr sehr gut gemacht und wie, wie, wie ihr seht, das klappt eigentlich etwas echt gut. Komm genau, hier runter. Ich ja, wir können. Oh nee. Dann probieren wir das mal hier. Hier auf dem Spielplatz früher. So, wir haben auch so ein Menü. So, Ach. ja, komm, auf. Da sehen wir auf jeden Fall die Runen, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Uns fehlen jetzt noch fünf. Und unsere Aufgaben Fix and Move the Card. Also hier ist irgendwo eine kaputte ja, Karren oder so, der kaputt, den wir reparieren müssen, wahrscheinlich mit dem Wagenrad. Ach Junge. Enter the War Room Building. Also, lauf. Jetzt noch eine Kiste. Ja, da ist er ja auch direkt. Guck mal. Komm mal hier. Komm hier. Ich nenne dich Brutus. A book on the grand master also, sind die <lacht> Grandmaster. Okay. Da sieht aus. Ja, guck mal. Hier haben wir das schon unsere. Und schon repariert. Jetzt können wir den noch hier wegfahren. Oh, das das klappt auch echt gut. Du musst da weg, Junge. Okay. So, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier reingehe, also hier ist der War Room, sammle ich alle Runen ein und äh, ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier die Tür wieder öffne. Okay, Leute, ich habe alle Runen, wie ihr seht. Mir wurde auch gesagt, ich habe hier alle Runen in dem Bereich abgegrast. Ich zeig euch das nochmal kurz. 10 von 10. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein und schauen, was uns da erwartet. Okay, das ist der War Room scheinbar. Grandmaster, Grandmaster, quickly, I'm here in the closet. Okay. Sagen wir mal kurz hier. Great roster, come ja. ah, here. You sly devil you. I hate to be a muck spout, but it's bloody anarchy out now, realm. I've just gotten off the boat at Fallen Oak Harbor and things went absolutely pear-shaped. The whole town was ablaze and people were getting slaughtered by what looks like the undead from our very army. I barely escaped with my life, but I picked up this crossbow from one of those wretched creatures on my way north. Only with the right runes of power Gander, Grandmaster. in trinkets okay der hat um, diese diese Armbrust gefunden in der stadt die angegriffen wurde alle wurden von irgendwelchen untoten abgeschlachtet und uh, ja wir können das teil jetzt glaube ich hier erwerben yeah, as I You'll need more of those rune artifacts to properly wield it. Okay, Okay, und fehlt noch eine Rune, dann können wir das, erwerben, das Teil hier. Also, müssen wir wieder zurück. Hey, you hier ist doch schon mal eine. <lacht> okay, jetzt gehen wir nochmal hin. The so fairest für crossbow. Your counter Buy Offer 200. 100. Make a better offer than that, Grandmaster. Also scheinbar haben wir 124. That's far too low an offer, Grandmaster. Do you take me for a fool? Kann man das ja auch opfern oder? Now about this price. Hello. I see you have your required runes. Now here's my price for the crossbow. I don't think you have enough gold to make an offer like that, Grandmaster. I don't think you have enough gold to make an offer okay. like that. Grandmaster. Wir müssen noch, wir müssen noch was aufsammeln. Ich würde sagen, ich sammle jetzt hier alle Kelche und so weiter in dem äh, Raum hier und danach geht's mit der Story weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich glaube, ich habe alle Münzen hier eingesammelt, die es gibt. Jetzt gehen wir noch mal schauen. G'day, Grandmaster. It's good to see you again. Ja. You have the runes of power needed. I think this is a fair price for the crossbow, Grandmaster. Es gibt mir das auch. I don't think you have enough gold to make an offer, Grandmaster. Okay, keine Ahnung. Ich habe 170. Drive a hard bargain, but it's a deal. Now fork over the coins, Grandmaster. Ha. Okay, cool. Kannst ich das hin tun auf dem Rücken? Lass uns erstmal hier rausgehen. Okay, cool. Komisch. Ah. Achso, den Bogen habe ich jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt nur noch diesen, diese Armbrust, ja, egal. Okay, ich habe aber gerade beim Goldeinsammeln noch ein kleines Rätsel gesehen. Und das war hier. Also wir müssen zwei von diesen Figürchen finden. So, und beim Goldeinsammeln habe ich eben, ich möchte euch die Standpunkte äh, mal kurz zeigen, hier eine gesehen. Und dann war, glaube ich, da ganz hinten in der Ecke irgendwo noch was. So Und dann war ja hier eine Rune, da oben auf dem Kronleuchter war eine Rune. Die habe ich ein bisschen länger gesucht, weil die so ein bisschen versteckt war. Die kann man dann mit dem Bogen runterholen. Und es fehlt mir quasi nur noch eine Rune. Und dann haben wir das hier auch komplett. So, jetzt schauen wir mal. Unser Inventar. Ha! Hier die Schublade hier auf. So, okay. So, da hinten war eine Truhe, die hatten wir eben am Anfang gesehen, die war leider zu. So, und die haben wir jetzt den Schlüssel für... Ne, das ist das Schwert. Ich Muss mich mal kurz noch mal drehen. Das ist die letzte Rune? All the have been collected here. Go forth with strength. Okay. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz genau, was uns das bringt, aber okay. So. Und hier der Kollege hat eine Nachricht für uns. Ach, der sieht ja echt süß aus. Oh Mann, der geht uns auch immer hinterher. Ja, hast also du fein gemacht. Lass mich in Ruhe. Beware of the gods' intentions with you. Your soul could lead to our salvation. Or our permutation. High priest of. Okay, ich soll aufpassen auf die. Ähm ja, die Ideen, die die Götter mit mir haben. Oder was die Götter da mit mir vorhaben. Das könnte auch mein Tod bedeuten. <lacht> Der sieht echt cool aus, gut gemacht. So, okay, jetzt gehen wir mal weiter. Gucken wir uns mal hier kurz die Bücher an. An account of the Undead Knight's arrival. It states, on October 14th of this year, the first attack from the Shadow World occurred. Er erklärt, wann, wann die Untaten, äh, Untoten kamen. Untoten. Erzähle ich denn hier? So, was haben wir hier? a book on the symbols of Evelyn and add reads the three moons symbolize auch. the purity love and light that our goddess Evelyn shares throughout the world and the five points of Adaroth's pentagram symbolize the spirit air earth water and fire in the world although a pentagram alone is not complete without a moon to contain and protect its power and film noch irgendwas nee, ne? ah cool man kann ja echt alles anfassen wegschmeißen ah, einfach genial also seit echt sehr langer zeit mal wieder ein richtig geiler titel finde ich habe ich hier die Schubladen eigentlich geöffnet ja ja ja ja post ah. uh. <lacht> Okay, dann schauen wir mal, hier ist noch eine Münze. Wow! <lacht> Können wir uns den irgendwie auf unsere Armbrust machen, Da haben wir so ein Zielfernrohr. <lacht> Natürlich nicht. Hallo! <lacht> wir haben auf jeden Fall eine Landkarte. Und wahrscheinlich wahrscheinlich uh, die Punkte, die überall angegriffen werden. Excuse me, Father Gargan. Oh uh, yes, yes, welcome. What is on your mind, my young master? What troubles me is the attacks on our people from the Shadow World. How do I fight an enemy I cannot find? Das ist gut. Yes, these are troubling times for us all. Only faith in our God's can guide your way. Nur die Götter können mir den Weg weisen, okay? Yes, and the goddess of light has spoken to me in a dream. She says she will provide aid in this fight, but all I was given was this torch. Also hier diese Fackel. The goddess has spoken to you? ja well, sag ich doch where? Im Traum. Der glaubt mir nicht in der armory Sie said ich bin am the only one with the power and skill to save our people and that i must bring light to this darkness the all. okay ja die hat halt gesagt dass ich der einzige bin der hier die welt retten kann und uh, ja, die Kraft und die Skills habe, um unsere Leute hier zu retten. Und um Licht in die Dunkelheit zu bringen. This is marvelous news. So maybe you are the one to foresee the next attack. I've marked the locations of the undead incursions on the map, but I haven't any idea where the next attack will be. Can you draw a pattern between these five attacks? Okay, wir sollen jetzt hier. Irgendwas markieren? I don't see what that pattern shows us. Okay, ich habe ich hab eine Idee. Falls ihr euch jetzt nicht spoilern lassen wollt, überspringt doch ein bisschen, damit ihr selbst ein bisschen rätseln könnt. Ich hole mal kurz das Buch. A pentagram on its own is even. Pentagram. Wir fangen einfach mal von, von oben an. Ja, war richtig. Coach, it's a pentagram. Yes, yeah. Lord Adaroth's doing. And if what you suggest is korrekt, the next attack will be here. We must prepare our defenses. Shall we head to the barracks now? Okay, er denkt jetzt, dass der nächste Angriff genau hier stattfinden wird, weil das sind die fünf äh, Punkte, die schon angegriffen wurden, und wir sind jetzt im sechsten. Ja, wir werden direkt los. Besser okay, take this healing potion for the battles to come. Also ruhig mal selber Wow! Dem Typ wird auf jeden Fall besser ein Bart stehen zu dieser Stimme. Okay. Los geht's Leute. Alter. Boah, <lacht> ist das krass. Wow. Ich kann mich auch nicht bewegen, Leute. <lacht> The God of darkness, keeper of souls, and soon to be usurper of the Anarian realm. Also, geschützt. Your people will never again find sanctuary in death. Their corpses are mere vessels for my faithful army. Also die werden are keine and their souls mehr finden im Die Toten But werden seine Gefäße I sein. Have different intentions for your soul, Grandmaster. Wer hat was mit meiner Seele vor? Now, my loyal knights. Boah, krass geil? Da interessiert mich nochmal, wie die Leute das mit der äh, Pimax dann finden. Und nicht mit mir. Abgeblockt. Ha! Und jetzt? Das Schild muss weg hier. Ja. Da zieht ich was ab hier. Ha. Schade, ich wollte noch einen Pfeil reinballern. Okay, das nehmen wir noch was ein. Wow. Ihr seht scheiße aus! Ich hätte gern ein Schild! Damit kann ich auch abwehren! Komm! Jawoll! Und jetzt? Ich glaube, ich gehe gleich kaputt hier! Okay, die Untoten muss man echt köpfen. Jetzt versuche ich das aber mal. Schade, ich dachte, in der Luft könnte ich sie dann irgendwie... Was okay, ist jetzt los? Wow! Alter! Chill! Ich noch? Hab ich jetzt meine Waffe weggepackt? Meine gute? Nein! <lacht> Flieg! Okay, meine gute Waffe ist weggepackt, glaube ich. Master, retrieve the souls from the enemies you have slain. Wie wechsle ich jetzt hier meine Waffe? Die will ich jetzt weg tun. Ha, okay, jetzt habe ich es. Weil das ist ja dieses spezielle Schwert, das ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Ist ja alles zerstört hier. Step into the light, Grandmaster. Ja, mache ich. Wo ist mein Hund? Haben die meinen Hund getötet? Ist ja alles weg. Da liegt nur der Kopf. Aber es läuft so flüssig, kein bisschen, ruckelt kein bisschen, weil ich sonst so von ein paar Spielen kenne. Wenn die noch in so einer, äh, ja, frühen Phase sind. Göttin! Grandmaster, this is the fate of your world. And to save your people, you must travel to a place void of the living. This place you will go and the task you will undertake will be a greater challenge than any you have faced before, but you won't be alone. Light my flames in this darkness and retrieve the souls of your men. Through their spirits, I will give you the strength to carry forth in your quest. Okay, scheinbar will die mich in irgendwie, uh, ja, Dunkelheit schicken, um das Böse zu bekämpfen. Ja, well, lass uns mal überraschen. All of these knights died in honor, and as long as myself and others still stand, they will never be forgotten. But do you know, but do you know of Edward's desire with my soul? Why am I so different to him than others? Uh, alle Krieger hier sind... Uh, im Guten gestorben, kann man ja sagen. Und ähm. Ja, er versteht jetzt nicht, was dieser Aderot, der da gerade war, mit unserer Seele vorhat. Warum ist er so unterschiedlich im Gegensatz zu allen anderen, die hier so rumliegen? Das nehmen wir auch mal. I faith in your words, Grandmaster, and you will learn the power of your soul when the time is right. But now you must hurry. Use your torch to relinquish the souls you have retrieved and make haste to the ungodly shadows. Ah, okay, wir können uns jetzt hier Upgrade holen. Ich würde fast sagen, müssen wir uns einmal hier Schwert upgraden. Und äh, mehr haben wir jetzt sowieso nicht. Ihr ja, habt gesehen, wir hatten vier, jetzt haben wir nur noch einen. Und wie ich schon sagte, Grandmaster, die Schattenwelt, die du suchst, hat keinen no Platz für die Lebenden. Oh Gott. Auf Wiedersehen, brave Krieger.